Gott, Servus, Hallo, liebe Grembe, Freunde und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Und ich habe eine wunderschöne Lieferung bekommen von Aliexpress. Was es wird, verrate ich jetzt noch nicht, sonst wäre ja die Spannung weg. Aber typisch Aliexpress bringt natürlich alles schönen Beutelchen. Ich kann nur eins sagen, es ist ein Mock. Ich war auch so frech und habe vorab schon mal geguckt, ob alles da ist. So, aber ich würde sagen, wir packen das ganze Teil ein gutes Stück mal aus. Und schauen wir mal, was drin ist. Ne? So viel kann ich euch schon mal sagen. Es ist ein Technikmock. So, so, wir haben unsere Reifen. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ein neuer Brick-Effekt. -E -E. Also, ihr wisst, was ich meine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tütchen. Das ist unsere Anleitung, werde ich mir nachher runterladen. Und wir haben natürlich unsere Motorräder. Bin mal gespannt, was es ist. Ein XL-Motor, ein Servo, die Fernbedienung, dann habe ich hier die Batteriebox und einen IR-Receiver. Ja, aber bevor ich das mal werde ich erstmal die Motoren testen, weil bei dem letzten Modell, ich weiß nicht, bei dem AT-Min hat es ja nicht funktioniert. Deswegen werde ich das alles jetzt mal auspacken und testen. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder zurück und ich habe die Motoren angeschlossen. Mach's mal an. Dann mit den Batterien sind auch drin. Und jetzt wollen wir mal schauen. Funktioniert. Und äh, funktioniert. Funktioniert wunderbar, einwandfrei, kann mich nicht beklagen. Dann wollen wir hoffen, dass sie nachher auch noch funktioniert, wenn sie eingebaut sind. Ja, ich habe auch schon alles auf meine Teller verteilt. Und ich lade mir jetzt einfach die Anleitung runter und dann kann es sofort losgehen. In diesem Sinne, bis gleich. So, nach gut einer halben Stunde sind wir ein bisschen... So Beile kommen wir haben zum Beispiel die ersten zwei Zahnräder. Moment machen wir ein bisschen heller, hier seht ihr seht ja gar nichts hier. Und ich auch immer das Licht vergessen. Keine Ahnung. Hm. So, haben wir jetzt. Und die ersten zwei Zahnräder, den XL Motor haben wir verbaut, dann haben wir die erste Liftarm. Den hier so ein bisschen nach oben. Hier unten haben wir einen 5er Liftarm drin, hier eine 7er. Das ist glaube ich auch eine 7er. 6. Ja. Sehr viele blaue Pins. Zwei Kartanwellen habe ich hier. Hier verbaut oder nicht? Nee, Gelenk anwählen, die auch immer Wer sind die? Ups, sind ne? ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, und ich melde mich dann zum nächsten Baustep So, nach einer weiteren Bauzeit ein bisschen haben sind wir schon ein Stück weiter bekommen. Wir haben jetzt hier ein Stückchen gebaut, und dann habe ich hier so ein Teil. Das kenne ich ehrlich gesagt eigentlich überhaupt noch nicht. Ich kann das ja mal ganz kurz machen, Wenn das jemand schon mal gesehen hat, dann kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, was das sein soll. Wirklich nicht. Kenne ich nicht. Habe ich bis jetzt noch nie verbaut. Da sind auch einige andere Teile dabei, die ich noch gar nicht kenne. Werde ich später auch nochmal zeigen. Wenn es jemand weiß, schreibt mir einfach in die Kommentare. Also, ich baue noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich. Nach gut einer halben Stunde sind wir wieder ein Stückchen weiter gekommen und ich kann es einfach nicht glauben, dieses Teil hat eine Federung. Cool. Ich bin richtig begeistert. Ja, er wird auch relativ groß, weil das ist jetzt schon Teil vom Chassis. Also, wie gesagt, der Antrieb. Ich gehe mal davon aus, dass hier vorne dann auch gleich dann noch später noch die Lenkung drauf kommt. Ja, ich kann Ihnen schon mal so viel verraten. Es wird auf jeden Fall einen, einen Truck geben. Also jetzt keinen richtigen LKW-Truck, so man kennt, sondern, sondern so ein also so Toyota-Truck. Ja, das wird es auf jeden Fall werden. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann gleich wieder. So Freunde, da bin ich auch wieder nach einer gewissen halben, dreiviertel Stunde, haben wir jetzt den Antrieb gebaut. Zumindest glaube ich, das ist es. Das ist, das. Und den setzen wir jetzt ganz einfach jetzt hier dran. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das werden wir gleich feststellen. Laut Anleitung muss das... So. So. Ja, so ist es, glaube ich, auch korrekt, jawohl. Ich überprüfe alles nochmal, So sieht es eigentlich so ganz gut aus. So, ich baue auf jeden Fall mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Nach einer guten Dreiviertelstunde habe ich jetzt auch mal die Lenkung gebaut mit dem Servomotor drin. Den bauen wir dann auch gleich hier wieder ein. Das machen wir wieder. Das baue ich dann wieder direkt hier vor der Kamera. Ich hoffe, es war schwierig. Es war ein bisschen das Problem gerade hier bei dieser Lenkung hier vorne, also das war relativ locker jetzt hält zumindest mal. Bin ich mal gespannt. Wie es weitergeht, ne? So. Also. Ich bin gespannt, wie das dann später wird, wie das alles zusammenpasst, wie das fährt. So müsste es eigentlich richtig sein. Ja, alles miteinander verbunden. Feder angebaut. Lenkung ist fertig. So, jetzt haben wir ungefähr auch dieselbe Größe. So sieht das Ganze ungefähr aus. Ich baue mal ein bisschen weiter. Heute werde ich nicht. Also, ich werde wahrscheinlich zwei Teile draus machen. Ich mache jetzt noch einen Baustritt und dann... Mache ich erstmal Pause und dann den zweiten Teil gibt es dann eine Woche später. Also, bis gleich. So, nach einer guten halben, dreiviertel Stunde sind wir wieder ein bisschen weitergekommen und in der Zwischenzeit jetzt die, die Feder hier dran gebaut und ein Teil vom Chassis. Man baut immer erst den unteren Teil bei dem Modell und dann setzen wir das um. So, das war ab heute auf jeden Fall das letzte Mal, wenn ich mich melde, wie gesagt es gibt ja noch einen zweiten Teil, das war jetzt der erste Teil, es gibt jetzt einen zweiten Teil noch, der folgt dann eine Woche später. Ich würde sagen, wir setzen zusammen jetzt das aufeinander, gucken ob das geht. ja ich würde sagen wir machen heute für heute Schluss und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bis dann hallo Freunde da bin ich auch schon wieder nach gut fast einer Woche habe ich wieder ein bisschen weitergebaut und zwar haben wir hier vorne jetzt die wie nennt sich das die Reifen Na, das heißt na naja, ihr wisst was ich meine. Reifenabdeckung halt auf beiden Seiten. War ein bisschen kompliziert zu bauen. Das heißt kompliziert nicht. Ähm, aber ein bisschen anders, so wie halt ich es halt kenne. Ich glaube im Großen und Ganzen noch stabil. Okay, es gibt ein paar Sachen, die gehen relativ schwer und es gibt wieder ein paar Sachen, die gehen wieder relativ leicht. Und es sind wahrscheinlich wieder verschiedene Hersteller beteiligt. Naja. Nichtsdestotrotz, ich habe ja gesagt, ich will wahrscheinlich zwei Teile machen. Jetzt Mal habe ich mich entschlossen, doch nur einen Teil zu machen. Das heißt, ich baue weiter und mache das Modell fertig. Und das Review gibt es dann halt eine Woche später. Also, in diesem Sinne, bis gleich. So, nach gut einer halben Stunde sind wir weitergekommen. Wir haben diesmal die Lenkung gebaut, also sprich den Innenraum, also sagen wir die Armatur. Und die setzen wir jetzt gleich hier dran, das machen wir mal schnell, das wird dann im Prinzip eigentlich hier nur so reingeschoben, schon ist es dran. Ja, ich bin mal gespannt wie es weitergeht, leider lässt sich das hier nicht lenken, das wäre natürlich gut cool gewesen, wenn das so gewesen wäre, ist aber leider nicht so, wie ich die Kabel legen soll, weiß ich auch noch nicht, wo die Batterie wahrscheinlich kommt, das dann hier hinten dran, werde ich sehen. Naja, ich baue mal weiter. Und dann sehen wir im nächsten Take. Ha! Und 20 Minuten später haben wir auch schon die zwei Sitze gebaut. Bestehend aus hier einer, wie nennt sich die, L-Liftarm und einer Menge Kreuzstange. Das ist ein 4x auf 2er L-Liftarm. Das haben wir 1, 2, 3, 4 mal gebaut. Ja. Dann haben wir hier den 5er Liftarm, 3er Liftarme. Und 2 und hier haben wir auch überall 4er drin und eine längere Kreuzstange, allerdings geht die hier nicht ganz. Eine das war ziemlich schwierig, da musste ich drücken wie ein kaputter, aber auch schon dicke Spiele hinten. Naja, ich baue auf jeden Fall mal weiter. Also mal ganz ehrlich, gell? das ist schon eine sehr interessante Bautechnik. Also, der hat ist gerade hier. Und das ist ja eigentlich nur das hier so abmachen das ist ja hier nur so eigentlich los lose wird dann hier eigentlich noch miteinander verbunden also bin ich mal gespannt so laut baut laut nicht muss ich das hier so kriege ich das hier so ein als lauter pdf anleitung ich würde dann quasi Klack. Interessant. Auch die kleinen Details hier, der Hinspiegel. Wer besieht? interessant. Hier, ich bin mal gespannt. Ich baue auf jeden Fall mal weiter. Nach weiteren guten 30 Minuten, sagen wir mal, nee, sagen wir mal eher 20 Minuten, haben wir einen Teil von der Front eingebaut mit den Lichtern. Äh, bei dem Modell ist jetzt kein Licht dabei, ist aber kein Problem. Ist quasi so vorbereitet, dass man hinten nicht dran machen kann. Finde ich cool. Das mache ich vielleicht auch noch wenn ich die einzelnen Komponenten dazu habe, weil wäre doch schön, schön. Ja. Oder was sagt ihr dazu? Würdet ihr doch bestimmt auch machen, so wie ich euch kenne. Hey. Also, bis gleich. Freunde, die Türen sind dran. Und das Besondere an dieser Tür ist, man macht sie so auf. auf. So. Man kann sie jetzt zufließen. Und das ist gesperrt. Ist doch cool, oder? Finde ich cool. Also Der Mucker hat sich hier natürlich schön was einfallen lassen. Ähm, Batterie haben wir auch schon. Die ist momentan hier nur eingelegt. Warum auch immer. Da werde ich mir wahrscheinlich irgendwas einfallen lassen müssen, dass das hebt. Vielleicht mache ich hinten noch so eine Zwischenplatte rein, dass das dran klicken tut. Da muss ich aber erstmal gucken. Also, wir sehen uns im nächsten Tag. So Freunde, wieder ein kleines Stückchen weitergekommen. Wir haben mittlerweile die Motorhaube drauf gebaut. Ganz einfach, ein paar Liftarme, zwei Liftarme, neuner Liftarme, dann hier so mit dem Flügel und das ist hier, das nach unten geht. Ganz einfach. Und natürlich haben wir auch vorne ein bisschen die Freunde noch gebaut. Vierte Stückchen dran Gut, man sieht natürlich auch hier ein bisschen die blauen Pins, aber naja gut. Es ist halt so, wäre natürlich schön, wenn es drei, drei schwarze Pins geben würde, Aber naja, zum so Nach und nach sieht man, das ist ein g -Bird. ne? Aber naja, bin mal gespannt. Ich baue auf jeden Fall mal weiter und sehen muss gleich. So Freunde, nach einer guten halben, Stunde haben wir jetzt den hinteren Aufbau gemacht. Das wird alles im Ganzen gebaut, Der Klappe lässt sich offen zu machen, nicht eingebaut. Sehr interessante Bautechnik, haben wir hier verschiedene Arten von Paneelen, eine große, kleinere Liftarme, dann weiß gar nicht wie man das okay. heißt und unheimlich viele Pins verbaut. Naja, ich denke mal, viel habe ich nicht mehr. Einmal, zwei, dann haben wir noch ein paar Pins. Ich denke mal, wir werden uns jetzt so langsam mit dem Handy setzen. Wahrscheinlich den ER-Reserver muss ja noch eingebaut werden. Das Ganze verbinden. Und dann schauen wir mal, ich melde mich. So, wieder ein Stückchen weitergekommen. Diesmal haben wir jetzt hier die oberen Lichter eingebaut. Sieht ein bisschen aus wie das Fahrzeug von Ein für alle Fälle, oder? Nur halt in schwarz. Das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn gekauft habe. Es gibt auch ein M -E modell aber halt nicht als Technikversion. Und ich wollte unbedingt mal was in Technik haben. Ob ich den entdeckt? schlage ich, hab gesagt, schlag ich halt mal zu, ne? Ja, also viel habe ich nicht mehr. Das wird jetzt noch ein paar Kleinigkeiten geben, die ich bauen tue. Und dann sehen wir uns im letzten Take wieder. Bis gleich. So, da haben wir ihn auch schon fertig unseren Truck Mock oder Cheap sage, Annäherungen an für eine Wir haben jetzt hier vorne die Front noch gebaut. Zusätzlich nochmal ein Schilder. Und hier hinten. das dann noch dran gebaut. Wir das hier nochmal wieder kann ich Und was haben wir eigentlich noch gemacht? Ah ja. Und die Radkarten. Na, So. Ich finde das Modell ganz schön. Schön zu bauen, schöne Bautechniken gefällt mir sogar ganz gut. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Sprich am Sonntag zum Review. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein fröhliches Camp. Man sieht sich. Bis dann.